Spielte er neben der Bar, jeden Abend saß er da und spielte sein Klavier. Und er traf immer genau die Tasten. Er hatte echt was auf dem Kasten. Ja, ja, er war ein Jazzmusiker, er hatte jahrelang studiert. Wie man als Jazzmusiker die anderen Jazzmusiker fasziniert. Und er spielte mixolydisch mit übermäßiger subdominanter und alterierter 13. Einer guckte in seine Richtung, aber der war schon betrunken und konnte nicht mehr so weit sehen. Die Evolution ist ein Arschloch. Wir saßen am Tresen und wollten immer noch das Gleiche, das wir schon seit wir 15 oder so gewesen waren, wollten und noch nie bekommen hatten. Die Sonne scheint am Tage und nachts der Mond. Das ist gut zu wissen, wir sind das so gewohnt. Die Chinesen sind billiger. Im Frühling kommt alles aus der Erde. Das Wetter ist schön, kein Grund zur Beschwerde. Die Leute sitzen auf den Straßen und trinken Bier. Was der Mensch braucht in seiner elenden, abgrundtiefen, widerlichen, unabänderlichen Not. Das ist Wachstum, Baby. Das ist unsere Droge. Das ist unser Ding Geh mehr, wachstum mehr, mehr, mehr Geh mehr, mehr Das muss immer brauchen, wir brauchen immer mehr Er ist auch ein Mensch Aber Menschen haben keine Lobby Und so bleibt das mit dem Menschsein Wahrscheinlich immer nur so ein Hobby Er ist auch ein Mensch Da geht's ihm wie den meisten aber das kann man sich heutzutage leider als Profi kaum noch leisten. Und wir dachten nicht mehr nach, als unbedingt nötig, was wir als nächstes machen. Das Leben ist kurz und sowas gibt selten genug. Du erinnerst dich, so hieß mal der Präsident. Er war ganz oben, wie man das von Präsidenten so kennt. Er hat aufs falsche Pferd gesetzt, den falschen Umgang gepflegt. Sie haben ihn abgesägt und er fiel und er fiel und er fiel und er fiel und er fiel. Und er fiel. Ich hatte schon mal davon gehört. Manuel Barroso ist ein EU-Typ, der Deutschland wegen Außenhandelsüberschuss ein Bußgeld abziehen will. <lacht> Deutschland, du Opfer! Und sie verließen die Heimat, die keine mehr war. Allem, was sie hatten, in bar. dabei war doch ganz klar, dass das aussichtslos war, denn im russischen Alphabet gibt es kein H. Der letzte Wort kam mit Red Bull, im Portemonnaie die schwarze Null. Der letzte Kippe war geschnurrt, die Crew geht auch schon bald von Bord. Das kann's noch nicht gewesen sein. Nimm noch den letzten Becher Wein mit auf den Weg die Bar macht zu. Es feierabend machen Schuh. Ja, die Party ist vorbei, aber schlafen, wozu?